Dokumentvorlagen in Writer LibreOffice 7.4 Eine Dokumentvorlage verwenden Wählen Sie im Menü Datei Neue Dokumentvorlagen. Wählen Sie den Filter und die Kategorie. Für den Filter wählen Sie Textdokumente. Für die Kategorien wählen Sie »Geschäftliche Korrespondenz«. Klicken Sie auf die Dokumentvorlage »Moderner Geschäftsbrief – Serifenlos«. Klicken Sie auf den Button »Öffnen«. Der Dialog »Dokumentvorlagen« wird geschlossen und ein neues, auf der gewählten Dokumentvorlage basierendes Dokument wird geöffnet. Sie können das neue Dokument nun bearbeiten und mit einem gewünschten Namen speichern. Genauso wie Sie es von jedem anderen Dokument gewohnt sind.